Du beginnst, indem du zuerst einen Umschlag machst, anschließend in die Einstichstelle einstichst und den Faden durchholst. Jetzt holst du erneut den Faden und ziehst ihn durch alle Schlingen. Im letzten Schritt häkelst du eine Luftmasche und die Flachnoppen der darauffolgenden Runden werden immer um diese Luftmasche gehäkelt.